Es gibt eine Brücke, über die Sie gehen müssen, damit bestimmte Wünsche vom Partner erfüllt werden. Die Brücke heißt, Risiko vom Partner verletzt zu werden. Nur wenn Sie sich mit Ihrem Wunsch verwundbar machen, wird auch Ihr Partner das Risiko eingehen, Sie auf der Brücke der gegenseitigen Verletzbarkeit zu begegnen. Nur vom sicheren Ufer den Wunsch hinüberrufen, wird im Rauschen des Alltagsbachs und